Hat sich der Emil schon einmal lächerlich gemacht? Hin und wieder. Aber am liebsten macht der Emil Leute lächerlich, die dumme Fragen stellen. Suchst was? Ja, das restliche Geld für einen Monat. Ah, ist das bei dir auch so? Am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig. Ja, bei dir leicht nicht. Na, die Bank hat Geld, immer. Hm, genau, und das Geld kommt aus der Wand, oder was? Sicher, am Bankomaten gewinne ich immer. Ich bin halt auf der Schuldnerseite. Jetzt ist mir klar, warum du immer pleite bist. Mit Ökonomie hast du dich noch nie so genau auseinandergesetzt, gell? Unsere Ökonomie wird vom Markt geregelt. Nur durch den freien, ungehinderten Wettbewerb gelingt es immer wieder, ungewollte Ausschläge nach unten oder nach oben wieder auf ein gesundes Mittelmaß zu reduzieren. Jetzt mochte dich nicht lächerlich, das glaubst du. Was hast du da glauben? Das sind ja erwiesene Fakten. Jetzt warte mal, der Markt kennt ja keine Monopole, oder? Natürlich nicht. Monopole sind ja ganz schlecht für den freien Wettbewerb. Deshalb muss sich der Markt eben staatlicher Kontrolle entziehen können. Der Staat steht nämlich für Monopole. Und ganz schlimm sind dann staatliche Monopole. Und wie nennst du dann Konzerne, die alles kaufen, nur die Marken nach außen hin erhalten, aber den Markt in Wahrheit kontrollieren, sind das keine Monopole, die dein Markt da erzeugt hat? Ja, das regelt der Markt dann schon wieder zurück. Und wenn einer dieser Spielereien dann in die Hosen geht, dann darf der Staat schon den Schaden bezahlen, damit das Konzernmonopol dann auch erhalten bleibt. Warum darf sich der Staat da dann plötzlich einmischen? Hofer, das ist alles wahnsinnig komplex und kompliziert. Unternehmen, deren Größe für das Funktionieren des Marktes unerlässlich ist, gelten als systemrelevant. Gebt bitte, das ist ja lächerlich. Nein, Hofer, das ist Wissenschaft. Das wird an Universitäten unterrichtet. Da musst du echt mit der Materie intensiv innerhalb eines mehrjährigen Studiums auseinandergesetzt haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das an Universitäten geschafft haben. Wahrscheinlich, weil sie die meisten Unis, die das unterrichten, selber gegründet haben. Na jetzt bitte keine Verschwörungstheorien. Schön wär's, wenn das eine wäre. Sogar den Nobelpreis für Ökonomie verleihen diese selber. Komm jetzt, hör auf. Mir geht nur darum, dass das Ganze alles andere als evidenzbasiert ist. Etwas, was Wissenschaft eigentlich auszeichnet. Oder wie war noch einmal der Weisheit letzter Schluss der neoliberalen Ökonomen? Wenn es zu einer Situation kommt, die der Markt nicht mehr regeln kann, greift die unsichtbare Hand des Marktes ins Geschehen ein und regelt den Markt. Merkst jetzt, wie lächerlich das ist? Bissl komisch ist das schon. In Wahrheit ist es ganz einfach. Das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und beides wird einfach nur vererbt. Und was ist jetzt größer? Das Vermögen oder die Schulden? Naja, beides ist gleich groß. Immer. Sehr gut. Und was genau regelt der Markt jetzt? Ja, dass das Vermögen sich auf immer weniger Menschen verteilt und die Schulden von immer mehr Menschen tragen werden. Toi, toi, toi.